Hallo ihr Lieben, ich habe noch einen kleinen Mini-Haul für euch und zwar ist eine kleine Bestellung gekommen, die ich bei Dieter gemacht habe, also Dieters Schnäppchenwelt. Und zwar hatte er zwei Sets mit Gosches Stempeln und ich weiß, ich habe gesagt, ich will die eigentlich nur noch, ja, quasi wenn ich ein bisschen Geld bei der Bestellung noch über habe, um was voll zu machen, bestellen. Aber diese beiden Sets hier waren mega günstig. Und deswegen habe ich gedacht, nee, da schlägst du jetzt einmal zu. Und ich hole die gerade einmal raus und zeige euch die alle einmal. Und zwar haben wir diesen hier. Den habe ich schon. Genau wie den. Den habe ich auch schon. Bei dem bin ich mir nicht sicher. Den habe ich nicht, den auch nicht, den habe ich auch nicht, auch diesen nicht, den garantiert auch nicht. Genau wie diese zwei hier. Ich zeige dir euch eins sind. Einmal so und einmal so. So, den habe ich glaube ich auch noch nicht. Den habe ich schon. Den nicht. Den bin ich mir ziemlich sicher, habe ich auch schon. Dann ist dieser hier noch neu für mich. Dieser, der ist auch neu für mich. Den habe ich auch nicht und den auch nicht. Also ihr seht, hier sind echt einige. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Stück, die ich noch nicht habe. Dann sind hier fünf Stück, die ich schon habe. Und einen, bei dem ich mir nicht sicher bin. Ja, wie gesagt, diese, ihr wisst das ja, wenn ich was doppelt habe oder so, dann kommt das immer in meine Kiste. Und ja, ich habe mir gedacht, sobald ich eine bestimmte Abonnentenzahl voll habe, werde ich eine Verlosung machen. Und da werden auch ein paar von diesen Stempeln mit reinwandern, aber auch andere Sachen. Ja, aber das dann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, ein bisschen dauert es ja auch noch. Ja, ihr Lieben, das war es schon. Äh, mehr habe ich hier gar nicht bestellt. Äh, wie gesagt, das war halt nur dieses eine Set, weil es so unheimlich günstig war. Und ähm, da habe ich mir gedacht, komm, jetzt schlägst du zu, bevor die weg sind. Und ja, genau. Okay, ihr Lieben, ich will gar nicht so viel erzählen. Also bis bald. Tschüss.